Was sind denn die Kosten, die du einem Berater per se äh, zahlen wenn sie es, so, es nicht selber machen wenn du es über ein Produkt gehst? Ja, also das ist oft sehr, sehr versteckt. Und du musst ja zuerst anfangen, ja, was hast du für eine Renditenerwartung. Früher hat man bei den Aktien etwa 8% Renditen erwartet. Man denkt heute, weil die Inflation so tief ist, ist die Renditenerwartung tiefer. Mhm. Gehen wir mal einfach von 6% aus. Oder vielleicht sogar von 5% oder konservativ. Es kann dich, dich niemand beraten für 1% von deinem Vermögen. Sie brauchen immer mehr. Sie brauchen 1,5 bis 2%, wenn du wirklich eine Beratung willst. Das heisst, du zahlst 2% von deinem Vermögen Beratung. Es gibt aber auch Banken, die verlangen 4%. Einfach, dass wir wissen, wo wir sind. Also ja. Vermutlich im Schnitt kommst du auf 2%. Und du hast eine Renditeerwartung von 5%. Das heisst, fast die Hälfte von dem, was du eine Rendite erwarten darfst, kostet dich das. Mhm. Und wenn du über 30 Jahre schaust, kannst du so ein Handgelenk mal ist etwa, etwa das Dreifach ist die Rendite von dem, du einzahlt hast. Also wenn 100'000 einzahlst, sind es 400'000. Ich habe das einfach aus dem Buch sind 400 Das heisst, von diesen 400'000 sind 200'000 bei der Bank und 200'000 bei dir, wenn du die Hälfte von der Rendite abgibst. Mhm. Also das sind die Kosten, die du rechnen musst. Du wirst nie so viel Geld verdienen. Du wirst nie so viel Geld verdienen, Mike, mit deinem Job, wie du kannst verdienen mit dem richtigen Anleger. Oder nur schon mit dem Geld sparen beim Anlegen. Mit dem richtigen Sparen. Ja, also ich will jetzt nicht sagen, dass du, dass du dort ja. eine zusätzliche Renditen kannst, wenn, wenn du nur schon das Geld sparst oder, von der Beratung und das selber machst, auch wenn du es nicht gerne machst, wirst du, du einen Stundensatz haben, der viel höher ist als der, den wo du je kannst, verrechnen kannst. Für die viermal im Jahr 15 ja. Minuten. Das gilt auch für einen Anwalt. und für ja. einen. Ja, ja, unsere Stunden sind nicht so hoch. Ja, genau. <lacht> das gilt auch für einen Anwalt und es gilt für einen äh, Surgeon am, am Spital, am Universitätsspital. Das gilt für jeden. Du kannst pro Stunde nie so viel verrechnen, wie du kannst verdienen kannst, dadurch, dass du Beratung sparst in, in deiner Vermögensverwaltung. Das ist enorm viel. Mhm.